Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch, wie ihr mit ganz einfachen Zutaten wie zum Beispiel Himbeeren, Cashews und ein wenig Kakaonips ganz leckere Kugeln machen könnt, die gekühlt richtig lecker schmecken. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das sind dann also die fertigen Kugeln, so schauen die aus. Die sind gekühlt, richtig, richtig lecker und wirklich am Abend ganz nett wegzuschnabulieren. Okay, wenn ihr die nachmachen möchtet, hier unten drunter findet ihr die Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Wenn ihr darüber hinaus Fragen oder Rückmeldungen an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus war es das für heute. Bei mir gibt es leckere, leckere, kühle Kugeln und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!